Wenn diese eine Sache getan wird, werden alle chronischen Beschwerden, die man hat, vollständig verschwinden. Der Hersteller oder die Quelle der Gestaltung dieses Körpers ist in dir. Das, was diesen Körper geschaffen hat, kann es nicht ein kleines Problem beheben? Wir haben Tausenden von Menschen geholfen, dieses Problem zu überwinden, indem wir bestimmte einfache Prozesse durchführten. Wie ist die Beziehung zwischen dem spirituellen Selbst und dem physischen Körper hinsichtlich Krankheit und Selbstheilung? Frei von Krankheit zu sein, bedeutet nicht unbedingt Wohlbefinden. Es ist ein wesentlicher Teil, aber noch nicht das Ganze. Wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich wirklich wohlfühlst, auf allen Ebenen deines Wesens, ist das Wohlbefinden. Es geht darum, im Einklang mit allem in dir und um dich herum zu sein. Es geht darum, ein vollwertiges Leben zu sein. Es geht darum, existenziell lebendig zu sein, nicht psychologisch beschäftigt. Gesundheit ist nur eine der Zutaten für Wohlbefinden. Gesundheit ist eine notwendige Zutat, aber sie ist nicht alles. Das Wort Gesundheit, Health, kommt von dem Wort ganz, whole im Englischen. Das heißt, wenn du dich vollständig, wenn du dich ganz fühlst, bist du gesund. In diesem Kontext bedeutet also Gesundheit Wohlbefinden. Aber heute wird Gesundheit nur noch als körperliche Gesundheit betrachtet. Nur, dass du alle Tests bestehen musst, die der Arzt mit dir macht. In diesem Sinne ist sie also nicht das gesamte Wohlbefinden, aber sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Wohlbefindens. Ohne in Gesundheit ist es schwierig, sich wohlzufühlen, weißt du? So wie es eine medizinische Physiologie gibt, gibt es auch eine yogische Physiologie. Wir sehen den Körper als fünf Hüllen oder fünf Schichten. Der erste ist der physische Körper, der als Anamaya Kosha bezeichnet wird, was wörtlich übersetzt der Nahrungskörper bedeutet. Der physische Körper, den wir mit uns tragen, ist nur eine Anhäufung von Nahrung, die wir gegessen haben, oder ein Stück des Planeten, das wir angenommen haben. Die nächste Schicht des Körpers ist als Manomaya Kosha bekannt, was wörtlich übersetzt Mentalkörper bedeutet. Im Yoga betrachten wir den Geist nicht als an einem Ort ansässig. Der gesamte Körper verfügt über Intelligenz, und der gesamte Körper, jede Zelle im Körper, hat ihr eigenes Gedächtnis. Zumindest wissen wir heute, auch durch die moderne Medizin und durch unsere Erfahrungen, dass unser Körper, jede Zelle in unserem Körper, sich sogar daran erinnert, was unsere Vorfahren vor tausend Jahren oder eine Million Jahren widerfahren ist. Es steckt somit ein enormes Gedächtnis und enorme Intelligenz in jeder Zelle. Es gibt also einen Mentalkörper. Das ist wie bei Hardware und Software. Aber diese beiden können von sich aus nichts bewirken, es sei denn, man schließt sie an die Stromversorgung an. Die dritte Schicht des Körpers wird als Pranamaya-Kosha oder Energiekörper bezeichnet. Es gibt enorme Kenntnisse und Erfahrungswissen über diesen Energiekörper, den wir kennen, der als Pranamaya-Kosha bezeichnet wird. Es gibt 72.000 Nadis oder Kanäle, die sich auf eine bestimmte Weise manifestiert haben. Es gibt ein umfassendes, tiefgehendes Wissen über diese Dinge, wie wir jeden Einzelnen von ihnen beherrschen können und was dies in unserer Erfahrung und in unserem Wohlbefinden bewirken wird. Im Grunde genommen, wenn wir nur die Gesundheit betrachten, wenn der Pranamaya-Kosha oder der Energiekörper eines Menschen richtig ausbalanciert und lebendig ist, wird es keine Krankheiten im physischen und mentalen Körper geben. Dann gibt es keine Möglichkeit einer Krankheit, weder im physischen noch im mentalen Körper. Den Energiekörper auszurichten, den Energiekörper richtig zwischen seinen beiden Hälften auszurichten, die als Ida und Pingala bekannt sind, und ihn lebendig zu halten, wenn eine Sache getan wird, werden wir, kann man deutlich sehen, dass alle chronischen Beschwerden, die jemand hat, entweder im physischen Körper oder im geistigen Bereich, vollständig verschwinden werden. Wir können auf Hunderte und Tausende von Menschen verweisen, die mit Krankheiten kommen und die wir nicht bezogen auf diese Krankheit behandeln, sondern ihnen nur helfen, ihren Energiekörper lebendig und ausgeglichen zu machen. Es gibt also viele Möglichkeiten, dies zu betrachten. Betrachten wir es einmal so. Der Hersteller dieses Körpers befindet sich im Innern, nicht wahr? Der Hersteller oder die Quelle der Gestaltung dieses Körpers ist in dir. Wenn du eine Reparatur zu erledigen hast, gehst du dann lieber zum Hersteller oder zum nächsten Bastler. Wenn du den Kontakt zum Hersteller verloren hast, wirst du dich mit dem örtlichen Mechaniker herumschlagen müssen. Andernfalls wirst du selbstverständlich zur Quelle der Schöpfung gehen. Das, was diesen ganzen Körper geschaffen hat, kann es nicht ein kleines Problem beheben. Das kann es ganz sicher, wenn du Zugang findest. Vielen Menschen haben wir geholfen, ihre Asthmaerkrankung zu überwinden. Atemprobleme sind so weit verbreitet in den städtischen Gebieten Indiens, wir haben tausenden von Menschen geholfen, dieses Problem zu überwinden, und zwar nicht durch die Behandlung mit Medikamenten, sondern nur durch bestimmte einfache Prozesse. Wenn du dich eingehend mit dir selbst befasst, ist das, was den Körper gemacht hat, diese Intelligenz und diese Energie, die diesen Körper geschaffen haben, einfach da. Wir können dich Methoden lehren, wie du den Zugang dazu finden kannst. Was wir der Welt als Inner Engineering anbieten, ist genau das, eine einfache Methode für jeden, sich nach innen zu wenden und Zugang zu finden. Es ist keine Religion, es ist keine Philosophie, es ist nicht einmal eine Lehre, es ist eine Technologie, um sich nach innen zu wenden. Technologien für das Wohlbefinden.